Diese Woche hieß es schon mal Geschenke verschenken, zum Beispiel hier an der Grundschule Berg im Gau. Denn die Kinderhilfe Litauen tritt wieder in Aktion, dieses Jahr unter neuer Leitung. Das Konzept hingegen hat sich bewährt. Bedürftige oder behinderte Kinder in dem baltischen Staat sollen auch etwas vom Weihnachtsfest haben. Also ich weiß, dass die nicht sehr viel zu essen haben und deswegen... Ist es ist halt auch wichtig, dass man da ein paar Sachen hinspendet. Also ich will den Kuscheltiere schenken, was zum Essen und vielleicht dann auch Schulsachen, dass sie malen und schreiben können. Alle Kinder unserer Schule, die zurzeit knapp 160 Schüler hat, beteiligen sich an dieser Aktion. Die wird schon seit Jahren durchgeführt, schon unter meinem Vorgänger ist es eingeführt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lang, aber bestimmt schon 10, 15 Jahre. Insgesamt gibt es die Aktion im Schrobenhausener Land schon über zwei Jahrzehnte. Nach dem tragischen Unfalltod des Gründers Manfred Schwag im Mai haben sich Tochter Eva und Schwiegersohn Sven entschlossen, den Verein weiterzuführen. Ja, und dann, der, der ja, weil es einfach das Lebenswerk meines, meines Papas war und ihm so viele Jahre so am Herzen lag und uns da doch natürlich auch, also die ganze Familie war ja immer schon involviert und einfach vor allem die Freude der Kinder in Litauen zu sehen, ja, anhand der Fotos, anhand der Filme, die Erzählungen, da konnte man nicht aufhören. Kürzlich machte Eva Klingenberg selbst eine Reise nach Litauen. Viel Freude und Dankbarkeit habe sie dort erlebt, aber auch Trauer. Und zu tun gibt es viel in den Schulen und Kinderheimen von Chelswa, Kaunas oder Kleipeda. Wir arbeiten uns eigentlich so Tag für Tag äh, durch Unterlagen und wir fragen einfach nach den Bedürfnissen vor Ort und bekommen dann natürlich eine entsprechende Rückmeldung. Und ähm, so kam beispielsweise auch heraus, dass die Schule in schelz war, einen äh, Fußboden für ihre Turnhalle benötigt. In erster Linie sind wir also dankbar um Geldspenden, die wir für den Verein brauchen können und natürlich um Mitglieder, die uns helfen, unser Netzwerk weiter zu spinnen, die uns Kontakte schaffen zu anderen Firmen. In den nächsten Tagen gehen die Päckchensammlungen an den Schulen und Kindergärten rund um Schrobenhausen weiter. Neben den Geschenken gibt es auch Hilfswaren wie Babynahrung oder Inkontinenzprodukte. Die Firma Henkel unterstützt uns sehr, Firma Hartmann mit vielen tollen Medizinprodukten und natürlich auch die Firma HIP. Und das altbewährte Team um den Toni Drechsler wird dann ab 1. Dezember diese tollen Dinge nach Litauen bringen. Die Kinderhilfe wird also auch in Zukunft für fröhliche Gesichter in Litauen sorgen und das ist wohl ganz im Sinne ihres Gründers Manfred Schwag.